Das ist eine sehr, sehr gemeine Frage. Aus Grund meiner Überzeugung müsste ich jetzt und meiner Arbeit, müsste ich sagen Partizipationsprojekte. Ich glaube aber, dass wir noch mehr als Partizipation gerade jetzt Antidiskriminierungsprojekte brauchen. Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, gegen Rechtsextremismus, gegen Ausgrenzung aufgrund von sexuellen Orientierung. Wirklich, also da gibt es so viele Baustellen, dass ich glaube, und glaube ich, das noch ein bisschen höher ansiedeln würde, als jetzt Partizipation, die aber zwingend damit einhergehen muss.